dieser Stelle noch einmal. Ähm, lieber Jörg, danke, dass du da bist und, und heute den Input ge geben wirst ähm, und ich übergebe dir das Wort und the Stage is yours. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Ähm, normalerweise würde ich mir jetzt langwierig vorstellen, weil ich am liebsten ja über mich selber rede, aber ähm, ich denke, ich werde es ganz, ganz kurz halten. Ähm, also mein Name ist Jörg Capella, äh, ich bin seit ungefähr 17, 18, 19 Jahren selbstständig. Ähm, und äh, angefangen habe ich mit was ganz was Verrückten in meiner Selbstständigkeit. Ich habe gemacht äh, Aufklärungsworkshops, damit habe ich angefangen. Und da habe ich aber einen Connect zum heutigen Thema, weil äh, Stammtischparolen gibt es natürlich nicht nur bei Stammtischen, sondern wenn man zum Beispiel Burschenarbeit macht. Und man kommt da zu einem Haufen äh, 13-Jähriger Pubertierender. Da läuft das ja schon die ganze Zeit und da bin ich schon früh konditioniert worden. Und dann ist mir noch was Zweites eingefallen. Was mir auch eingefallen ist, die Konditionierung hat bei mir eigentlich zu diesen Themen viel, viel früher angefangen. Weil ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiges Thema, warum ich mich intensiv angefangen habe, äh, mit dem auseinanderzusetzen. Das war, weil ich eigentlich in einer Umgebung aufgewachsen bin, die zutiefst, äh, jetzt muss ich das richtige Wort finden, zutiefst, nehmen wir es einmal äh, rassistisch, fremdenfeindlich, einfach ungut, es passt nichts, äh, stereotypisch äh, durchwachsen, Frauen sind so, Männer sind so, also in ganz, ganz vielen Vorurteilen und in einem ganz negativen Klima aufgewachsen und bin da irgendwie aus dieser Gruppe rausgekrallt, warum ist man und wieso, ist man heute eh noch ein Rätsel. Und darum hat mich viele, viele Jahre später das natürlich angefangen zu interessieren und natürlich hat sich irgendwann, wenn man als, als quasi Trainer, Vortragender, Workshopleiter unterwegs ist, quasi, und das bietet sich eine Gelegenheit, dort einen Einstieg zu finden, da habe ich mich natürlich sofort drauf gestürzt. Ne? Ähm, und das Interessante ist, ich habe halt quasi einen taktischen Vorteil, weil ich das alles kenne, vielleicht auch ein Stück weit am Anfang so war. Ähm, und darum, wenn ich in ein Tankstellengasthaus oder irgendein äh, derartiges Etablissement reingehe, äh, tue ich mir mit den Menschen dort eigentlich relativ leicht. Ja? Und ich glaube, dass ich, ich habe mir insofern gedacht, ich habe natürlich auf der einen Seite ähm, einen Haufen Tipps, aber auf der anderen Seite quasi habe ich mir gedacht, ich fasse das einmal da zusammen. Warum, wenn ich zum Beispiel hergehe und mit irgendwas so einem Wahnsinnigen, ich benenne ich oft da als Wahnsinnige, die irgendwelche Sprüche klopfen, äh, interagiere, warum die das eigentlich, wenn ich mit ihnen interagiere, recht positiv erleben. Ja? Ich bin dort quasi plötzlich ein gern gesehener Gast, mit mir ist so interessant diskutieren, etc. Ähm, und was ich da gerne weitergeben würde, wie man quasi in eine, in eine Haltung hineinkommt, die einfach mehr in die Richtung ist. Und dazu habe ich natürlich eine Präsentation vorbereitet. Äh, die werden wir jetzt äh, geplant ist, ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten durchgehen. Da gibt es am Anfang einen interaktiven Teil und danach gibt es dann äh, die Möglichkeit Fragen, Diskussionen. Das ist natürlich immer der spannendste Teil. Ja? Äh, schauen, ob das jetzt wirklich brav so hinhaut, wie wir vorher ausprobiert haben. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Wunderbar, alles Passt? gut. Genau, danke fürs Feedback, weil da muss ich mal Fragen an der Stelle. Jo, ähm, gut. Fangen wir mal an. Also quasi prinzipiell von meiner Arbeitsweise her, wie ich zu, an das Thema herangehe, ist das gekennzeichnet von drei Sachen. Ähm, das links oben soll symbolisieren quasi, dass mich sehr die, die Systematik und die Systemik dahinter interessiert. Was steckt eigentlich dahinter? Warum sind Leute so, wie wir sind? Ähm, wenn es um Stammtischparolen geht, ist es auch einmal ganz wichtig, der lieber Homo Simpson symbolisiert, die Selbstreflexion, weil oft agieren wir selbst in solchen Situationen auch nicht ideal und zum Schluss das Herz ist für die Herzensbildung, damit man mit diesen Menschen auf eine Art und Weise umgeht, wo dann tatsächlich irgendwas Produktives möglich ist. Ich habe aber gedacht, wir starten interaktiv. Ein und gleich Vorwarnung, quasi. Ich habe zwar ein paar andere Beispiele, auch, aber ich habe das jetzt quasi ein bisschen auf dem, dem, dem Dauerbrenner-Ausländer-Thema aufgebaut. Also sehr viele Beispiele kommen in die Richtung. Ähm, und wir fangen, weil ich gedacht habe, quasi, wir haben ja recht viele Leute da und wir haben ja einen Chat. Ja. Darum habe ich mir gedacht, ich nehme einfach zwei Beispiele vom größten Stammtisch Österreichs, weil der größte Stammtisch Österreichs ist äh, ja der Online-Stammtisch. Ja. Und da habe ich vorbereitet äh, zwei Online-Kommentare. Und äh, die Aufgabe dazu wäre, dass man im Chat hineinschreibt, äh, wie man auf das antworten würde. Ja? Und die zwei Kommentare sind folgende. Das erste ist quasi, was ist, wenn jemand schreibt, wenn Ausländer zu uns kommen, kommen nicht die Besten, sie bringen Drogen, sie bringen Kriminalität, sie sind vergewaltiger, aber boah, paar sind ihnen nette Leid, Leid glaube ich, ja? auf gut und das zweite ist, man kann sich aussuchen, auf welches man antwortet, äh, quasi, wir brauchen keinen Islam bei uns, ich will einen Islam verbannen, wir müssen die Islamisierung stoppen, das heißt, keine Moscheen, keine Schulen, keine islamischen Priester mehr. Und dann mein Lieblingssatz, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Ja? Und meine Frage an den Chat wäre, wer traut sich denn da drauf zu schauen? ich weiß... Eines der klügsten Optionen ist quasi, dass man den einfach meldet und nicht antwortet. Das ist meistens sehr klug, auf das kann man sich natürlich gerne zurückziehen. Aber wer würde denn da quasi versuchen wollen, in den Chat einen Kommentar zu schreiben, was äh, man dort drauf antworten könnte? Ich werde ein bisschen auch in den Chat mitverfolgen, ob da was kommt, gell? Mhm. Vielleicht traut sich wer. Ich habe gedacht, das ist natürlich ein bisschen mutig, wenn man gleich am Anfang was verlangt, aber im Chat was hineinzutippen ist, glaube ich, glaub ich zu. Und? und ich hoffe sehr, jemand. Okay, es gibt schon mal eine Meinung im Chat, dass das quasi nicht wert wäre, da jetzt einen Online-Konflikt loszutreten. Und auch eine zweite Meinung, die jetzt meint, nicht antworten, sondern Fragen oder Gegenfrage stellen, warum die Person das so sieht. Ja, Gegenfrage, okay, das, das, ich notiere wir das mit der Gegenfrage einmal, dazu komme ich nämlich ganz am Schluss. Also so in die Richtung, wie kommst du auf das, äh, woher hast du das her, etc., das ist einmal eine ganz gute Strategie. Wenn das jetzt interpretiert, genau. Ja, ja. gibt es noch was? Weil ich sie jetzt den Chat gleichzeitig Bis jetzt, bis jetzt noch nicht. Nee, ähm, die Frage ist auch, ähm, die man stellen kann, äh, eben geht ein bisschen in die Richtung, ob es Zahlen dafür gibt, ne, warum, warum die Person zu dieser Einstellung kommt. Es mhm. ähm, ist noch, noch im Chat, zum ersten, zur, zur ersten Aussage im Chat eben, ähm, dass das eben genauso für Einheimische gilt, ähm, was quasi in der Person persönlich passiert also es kommt sehr oft die Gegenfrage, also da wäre, was ist dir persönlich passiert, dass du so denkst, oder mhm. ähm, ein bisschen so sarkastisch zu reagieren, aufs erste ist ein Vorschlag im Chat, ähm, nämlich so, oh fein, du hast also schon nette Menschen aus dem Ausland kennengelernt, <lacht> ähm, <lacht> ähm, die Frage nach persönlichen Erfahrungen dazu wieder, und, mhm. ähm, Genau, zum, zu, als Ergänzung zur, zur sarkastischen Meldung, oh, fein du hast schon nette Menschen aus dem Ausland kennengelernt. Geht also eher der Fokus auf die Ausnahme und nicht so sehr auf die Generalisierung der Aussage. Mhm. Mhm. Ähm, ich mag das Beispiel recht also diese zwei Beispiele recht gern, weil äh, quasi, das ist also diese zwei Beispiele haben nämlich einen kleinen Trick in sich. Vielleicht hat es der eine oder die andere schon bemerkt. Ja? Ähm, ich mache sehr viel antirassismusarbeit arbeit und da verwende ich diese Beispiele. Und da kommt dann immer ein Twist. Und der Twist ist, das sind keine anonymen äh, Facebook-Kommentare, sondern das sind Aussagen berühmter Politiker. Und das muss man mal einsickern lassen, dass quasi solche Sätze nicht nur bei den, in den Stammtischen gesprochen werden, sondern solche Sätze von der Elite, unter Anführungszeichen, von unter anderem der mächtigsten Person der Welt. Das oberste Zitat ist nämlich Donald-Trump-Zitat aus einem Tweet. Ja. Und das untere Zitat ist ein Zitat von Gerd Wilders, dem Vorsitzenden der Partei für die Freiheit. Das ist so quasi der Strache von Holland, jetzt haben wir verantwortlich gesagt. Ja. Und er hat das bei einer Rede in Wien gesagt, wie die FPÖ ihn eingeladen hat. Und ich wollte am Anfang quasi schon dass man ein bisschen reinkommt und dass man sich überlegt ne, quasi in welcher Umgebung in welchem Umfeld agieren wir ähm, interessant ist ja auch was ist so quasi die vorherrschende Meinung ähm, was saugen Leute so auf weil die Meinung bildet sich ja oft an dem was quasi Leute sagen die von vielen gehört werden ähm, und Unsere Vorbilder unter Anführungszeichen sind derzeit nicht gerade immer die besten. Lustigerweise von der, nennen wir es einmal, linken Reichshälfte äh, kommt in die Richtung in der öffentlichen Meinung oft zu so wenig Opposition, außer quasi der Schrei, das ist rassistisch, das ist furchtbar, das ist schrecklich. Ja? Ähm, es ist aber die Opposition gegen solche knackigen Aussagen relativ schwach, weil man sich da relativ schwer tut. Ja? Aber kommen wir mal weg von der Politik, also von den Politikern. Das Problem ist nur... Wenn ich dann solche Fortbildungen mache, wie man zum Beispiel mit Menschen, der hat was, passiert weiß alle Ausländer, das sind scheiße oder so, quasi, wenn sehr viele kommen in solche Ausbildungen und fragen dann quasi, wie schaut es aus, wie kann ich das gewinnen? Wie kann ich hergehen und so jemanden besiegen, unter Anführungszeichen? Und das finde ich schon mal quasi einen sehr schwierigen Ansatz, weil auf dem Weg kommt man nicht weiter, ähm, oft einmal es viele so das Gefühl, sie müssen einen Bildungsauftrag erfüllen. In dem Moment, das stimmt da irgendwie, wenn ich jemanden habe, der ist jetzt gerade gesprächsbereit, aber die Frage ist, mit welcher Haltung äh, versuche ich das dem zu vermitteln. Und oft endet das darin, dass ich sage quasi so, der hat jetzt was gesagt, und jetzt muss ich ihm das eine sagen, dass das alles ein Schass und ein Blödsinn ist, vielleicht ist es sogar ein Schass und ein Blödsinn, aber die Frage ist, wie kriege ich das rüber, ohne von oben herab, ohne von äh, quasi zu sagen, quasi du musst ab jetzt so und so denken, oder wie du denkst, ist falsch. Ja? Ähm, weil, was wir gar nicht wollen, ist, wenn wir eine Interaktion haben mit solchen Personen, die solche Stammtischparolen aushauen. ist wurscht, ob es gegen Frauen geht, äh, ob es Sexismus ist, Rassismus, ob es äh, Ausländerfeindlichkeit ist, ob es gegen eine Religion geht, ähm, eine gelungene Interaktion endet nicht so, wo einer gewinnt und der andere verliert. Das heißt, sobald man Gewalt und Druck selbst reinbringt, das ist das ein ganz großer Fehler. Und äh, der liebe Sun Tzu wird ja immer gelobt, dass der große Kriegsmeister, der wird von Militärgenerälen heute schon noch gelesen, aber eines der wichtigsten Zitate, finde ich, die Sun Tzu gebracht hat, ist, in wahrhaftig siegt, wenn ich kämpfe. Das heißt, es ist ganz, ganz falsch und schrecklich, wenn man aus diesen Interaktionen einen, einen Kampf macht. Und es wird aber, glaube ich, äh, es hören ja recht viele zu, wenn man in die Selbstreflexion geht und das ist mal ganz wichtig, wenn Selbstreflexion geht und man überlegt sich, wenn solche ist, also wenn ich da in die Interaktion, einer macht einen Spruch, vielleicht eh gar nicht zu mir, sondern einfach in den Raum und wenn man dann in die Interaktion reingegangen ist, dann ist plötzlich ein Kampf draus geworden und da prallen dann die Meinungen aufeinander, was entsteht dabei, genau gar nichts, ja? Liegt auch an, der, an einer ganz natürlichen Gegebenheit. Wir wissen natürlich, wenn so ein Viech durch den Urwald rennt ja, und er sieht dann ein kleineres Viech, macht er Angriff. Er sieht ein größeres Viech, dann macht er Flucht. Und Das ist so eine klassische Stressreaktion. Und Wenn wir gegen Stammtischparolen vorgehen würden, dann müssen wir nicht in diese Mechanik von Dominanz und Macht und Angriff und Flucht, aus der müssen wir einfach raus, sondern wir müssen anfangen, mit Leuten zu interagieren. Weil im, im, im Angriff Frucht, Fluchtreflex, ähm, normalerweise ist ja das Gehirn so, dass wir ein Reptilien-Gehirn haben, ja? ähm, das für Emotionen zuständig ist, etc. Und das, was da auf der linken Seite als grün eingezeichnet ist, das ist ja das unser intelligentes Gehirn, unter Anführungszeichen, das ist das, was uns klüger macht als ein Fisch. Aber in einer Stresssituation schaltet sich das intelligente Gehirn quasi aus, es gibt erhöhte Aktivität im Reptiliengehirn und wir fressen uns einfach gegenseitig alle auf. Und das quasi ist jetzt quasi, wir schaffen es jetzt natürlich nicht, einen ganzen Konfliktmanagement-Subsektion da hier jetzt reinzubringen, aber da kann man auch kurz überlegen, wenn ich manchmal eine hitzige Diskussion geführt habe, da muss es jetzt gar nicht um Stammtischparolen gehen, da wacht man manchmal am nächsten Tag in der Vor auf und denkt sich, na eigentlich könnte ihr mich fast schauen, was für ein Blödsinn ich gesagt habe. Das geht bis dorthin, dass man plötzlich Dinge sagt, die man gar nicht meint. Und das sind wir genau in diesem Gewinnenwollen, in diesem Angriffsreflex, aus dem muss man einfach raus. Ja. Kleine Empfehlung nebenher, sehr hilfreich natürlich, gewaltfreie Kommunikation, äh, damit man äh, generell bei anderen weniger von diesen Stressreaktionen auslöst, aber das wäre wieder eine eigene Geschichte. Ja. Das schafft man auch nicht in einer Stunde. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, wer sich mit gewaltfreier Kommunikation auseinandersetzt, beginnt seine Beziehungen zu retten, nicht nur die Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften und sonstige, quasi, wenn ich ganze große fände. Also es geht quasi darum, dass ich am Anfang, jetzt einmal, bevor ich anfange, Tipps zu verteilen, wie man gewinnt, äh, darüber reden will, quasi, wie komme ich in die richtige Haltung. Eine Haltung, die mir selber gut gehört, weil ich muss nicht zum absoluten Diener von dieser Person dann werden, aber eine Haltung quasi, wo der andere auch überleben kann. Und äh, ich bin ja ein großer Zitate-Meister, ich stehe total auf Zitate, ich finde das total super. Da gibt es nämlich ein ganz ein tolles Zitat von Buddha, ähm, das lautet, besiege den Zorn durch Herzlichkeit, vergelte Böses durch Gutes. Ähm, was ich aus, wurscht. Ähm, und dann, äh, Sieg erzeugt Hass, denn der Besiegte ist unglücklich. Niemals in der Welt hört Hass auf mit Hass, Hass hört durch Liebe auf. Und das ist natürlich manchmal oft eine harte Bille zu schlucken, wenn da einer in einem Gasthaus drin steht und der haut einfach aus. Ja? Dann stelle ich mir natürlich die Frage, was ich soll den total jetzt lieben. Aber genau das meine ich. Und ich meine das sehr ernst. Ja? Und da kann ich wieder in die Selbstreflexion reingehen und sagen, wenn ich jetzt hergehe, einer haut einen Spruch aus, dann kann ich mir mal überlegen, wenn ich jetzt in die Interaktion mit ihm reingehe, warum mache ich das überhaupt? Was ist denn jetzt gerade mein Motiv? Bin ich ein, ein, ein kämpferisches Einhorn, das den jetzt fertig machen will? Will ich gewinnen? Würde ich das nicht zulassen, dass der jetzt so viel Raum einnimmt? Gehört der jetzt fertig gemacht, für das, dass er gesagt hat, keine Ahnung, die Ausländer sind alle scheiße. Warum tue ich das jetzt? Die nächste Frage wäre, habe ich gerade Energie und Lust mit dieser Person zu interagieren? Ich muss nämlich nicht immer. Ich kann mich entscheiden dafür, jetzt nicht zu interagieren und nichts zu sagen. Wenn ich so richtig den Traum und den Zwang habe, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt, dann sollte ich mich mal fragen, warum. Und die dritte Frage, die dann natürlich dazugehört, ist das fehlende nicht wenn ich nicht reagiere. Aber quasi zu sagen, ich lange jetzt zurück und tue nichts, ist zwar okay, aber die Frage ist quasi, wann muss ich eigentlich fast. Ja? Und dass man eine bewusste Entscheidung trifft, wenn der Sager kommt, in den meisten Fällen kann man auch nichts tun. Ich muss nicht immer reagieren. In sehr vielen Fällen ist es oft das Gescheitste, wenn man nicht reagiert. Wartet, bis das abkühlt, wartet, bis das Thema wechselt und vielleicht dann nochmal zurückkommt. Die zweite Möglichkeit ist, wenn der Sager so wild ist und der Sager so arg ist, dass man da nicht so das Gefühl hat, da muss jetzt jemand etwas sagen, wenn man in die Zivilcourage hineingehen. Ja? Dann kann ich natürlich diese Person in die Grenzen weisen, aber ich muss nicht immer mit ihr interagieren. Ich kann das auch auf die kalte Art und Weise machen. Wenn einer Heil Hitler schreit, kann ihn entweder gleich anzeigen oder ich kann hergehen und sagen, du sagst das jetzt noch einmal was oder irgendwas in die Richtung und ich zeig dir einfach an. Und das ist aber nicht Erhaltung von, ich will die niederkämpfen, ja, sondern mehr Erhaltung das ist mir jetzt wurscht, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht, du hörst jetzt auf, sonst setzt das Konsequenzen. Und das sind natürlich nicht wir zuständig, das ist die Polizei zuständig. Und das Dritte ist, dass man in eine Interaktion geht. Was man nicht machen sollte, das jetzt links oben ist, quasi, dass ich sage, ich bin jetzt ganz wütend und ganz aufgebracht und dem sage ich es jetzt einig. Ne? Also, erste zwei Tipps, jede Form von Defensive vermeiden, jede Form von Druck vermeiden und ruhig in die Situation hineingehen. Zweiter zentraler Tipp, sich wirklich fragen, will ich das jetzt überhaupt? Wenn ich jetzt fertig und mirt und kaputt und was bin oder ich mag einfach nicht, ich habe jetzt keine Lust auf das, dann lasse ich das einfach bleiben. Man sollte mit, im Idealfall mit einer Lust, mit einer Freude, mit einer positiven Energie in so eine Interaktion reingehen. Und dazu muss ich halt quasi irgendwie einen Dialog aufbauen, wo der andere mitreden darf. Wo, die, wo man dem auch tatsächlich zuhört und nicht nur niederredet. Und wo sich der andere dann auch verstanden fühlt. Zuerst einmal muss man ganz viel Ei-Ei machen bei so einer Person, bevor der man mal rauskommt, worum es überhaupt Deswegen hat man das auch recht gut. Uh, darum hat mir das auch recht gut gefallen, dass gleich die Frage gekommen ist quasi, wo hast das her, ist dir irgendwas passiert, etc. Das ist nämlich sehr oft so. Und was ich auch total spannend finde, ist damals, wo der Präsident Trump ähm, die, ähm, äh, die Präsidentschaft gewonnen hat, hat einer war zwei Tage äh, später ein Reporter angefangen, quasi ein recht berühmtes Video zu posten, äh, wo er darüber spricht, dass er überhaupt nicht überrascht ist, dass der Trump gewonnen hat, ja? Und dass das eben aus dieser falschen Haltung resultiert. Ja. Und das ist jetzt ein bisschen Wall of Text, aber das würde ich gerne vorlesen. Er sagt darin, unter anderem, Menschen wie ich lernen nicht mehr dazu. Wir haben entschieden, dass jede andere Meinung, jede andere Art der Welt, die Welt zu betrachten, inakzeptabel ist. Wir diskutieren und überzeugen nicht mehr, weil wir die kulturelle Auseinandersetzung gewonnen haben. haben. Wenn du konservativ bist, bist du ein Freak. Du bist böse, rassistisch und im Korb der Bedauernswerten. Das ist ein Hillary Clinton-Zitat. Ja? Ähm, wen glaubst du, werden Leute wählen, wenn man so mit ihnen umgeht? Wurde jemals jemand überzeugt, indem er beleidigt und stereotypisiert wird? Und natürlich ist es so leicht, über diese Leute zu lachen. Oder sie als dumm hinzustellen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, im Grunde meines Herzens denke ich oft quasi, wenn es jemand eh super hat und es eh klasse und der ist auch komplett fertig wegen, wegen der Flüchtlingsthematik, das ist auch irgendwie dumm. Aber Menschen haben keine Lust, dumm behandelt zu werden. Und da hat die uns zum Beispiel die Flüchtlingskrise und die Bundespräsidentenwahl in Österreich gar nicht gut getan. Inzwischen ist es quasi so ein Zweifrontenkrieg. Du gehörst zum einen Lager oder zum anderen Lager. Und die große Frage ist, was ist eigentlich mit der politischen Mitte passiert? Und wenn jemand von einem dieser Lager versucht, irgendwie eine Handreichung zu machen, dann wird es sehr schwierig. Dabei sollten wir ja quasi, wenn wir schon glauben, dass wir so gescheit sind, sollten wir die Vorbilder sein, die mit anderen so umgehen, dass die tatsächlich mit uns interagieren wollen. Es geht nicht ums Gewinnen. Es geht darum, und da haben wir ein schönes Beispiel im österreichischen, weil jetzt schon quasi beim Trump so viel war, ja? der liebe Nationalratsabgeordnete, nach Bundesrat Dönmetz, ja? der wollte ja mit dem Chef der Identitären zum Flüchtlingslager gehen. Und die haben gesagt, quasi der Chef der Identitären hat gesagt, ja passt, das machen wir. Was darin resultiert haben, dass die Grünen in dem Döner gesagt haben, war er noch bei den Grünen? Nein, nah, das darfst du nicht, du darfst nicht mit dem reden. Mit solchen Menschen, da darf man nicht einmal anstreifen, da darf man keinen Berührungspunkt haben, etc. Und dabei wollte er ins Flüchtlingslager gehen und in Wahrheit quasi auch, da wäre sogar ein Fernsehteam dabei gewesen, den Selner dabei auch irgendwie demontieren, indem er mit echten Menschen in Kontakt kommt. Und das hat dann zum, meine ich, nicht besonders, ja, aber das hat dann zur zum Austritt aus den Grünen äh, geführt. Und zu dieser Zeit hat er gesagt, man muss die Menschen durch Begegnung und Austausch wieder in die Mitte der Gesellschaft führen. Das bin ich halt Teil von denen, die zur Radikalisierung beitragen. In Wahrheit soll die Welt ja so ausschauen. Das heißt, wenn ich so einen Sauger habe, ist der ja natürlich, und das so, hat mir im Chat sehr gut gefallen, ist der quasi sehr stark getragen von Emotionen. Warum bist du so angefressen? Warum sagst du sowas? Also alle, die Fragen stellen, die haben bei mir schon 100, 100 Punkte. Ja? Ihr gewinnt so viele Waschmaschinen, wie ihr gleichzeitig tragen könnt. Ähm, und die sollten nicht mit Gewalt beantwortet werden. Und das Witzige ist, und da muss man sich sehr zurückschreiben, wenn man so gescheit ist, und ich bin ja auch wahnsinnig gescheit, ich bin ja null besser, ja? Ähm, denen kommt man dann immer mit Argumenten. Da liest man so ein tolles Beispiel, ein Buch kann ich sehr empfehlen, ja? Pro, Kontra, pro Menschenrechte, Kontravorurteile, Fakten und Argumente zur Debatte über Flüchtlinge in Deutschland und Europa. Ja, total spannend, total interessant, wo man echt auch wissen hat. Aber die Frage ist, wenn jemand verletzt ist, sich bedroht fühlt und diese Gefühle oft einmal gar nicht so, zum Beispiel wenn man in einem schwierigen Arbeitsmarkt ist, ja, würde er jetzt Fakten wissen? Das interessiert den ja überhaupt nicht. Und dem 15 Fakten aufzuzählen, warum er Unrecht hat, das interessiert ihn genauso wenig. Aber ja, Zitat, freak bin, kommt schon wieder äh, äh, das nächste. Ja? Man hätte schon recht, wenn die Dummheit eine Geistesschwecke ist. Aber Dummheit ist eine furchtbare Stärke. Das steht da wie ein Fals, und dann wundern wir uns, warum kommt man nicht an? Weil man auf die emotionale Ebene ja gar nicht eingeht. Weil man den einfach niederargumentiert, hurra, ich habe recht, verändert hat sich gar nichts. Das heißt, ein Austausch auf Augenhöhe dazu und Fakten, Faktenwissen nicht überbewerten. So. Dann noch einmal kurz zu dem Klima, in dem wir sind. Ja. Es hat sich ja quasi die, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, und wahrnehmen tun wir sie primär durch die Medien sehr stark verändert. Also früher war das so, äh, wenn hat es einen Nachrichtenzyklus gegeben. Das heißt, wenn ein Flugzeug abgestürzt ist, was hat der äh, Reporter gemacht? Der hat sich erst einmal Augen gerufen, wenn es ist hingefahren, hat recherchiert und nachgeschaut, wie viele sind wirklich gestorben, äh, hat bei der Polizei angerufen, hat vielleicht Zeit gehabt bis, keine Ahnung, Mitternacht oder zwei in der Nacht und hat dann seinen gut recherchierten Artikel abgeben können. Das nennen wir einen Nachrichtenzyklus. Ihr habt Zeit zur Recherche, damit gedruckt, dann kommt die Zeitung bei uns auf den Tisch. Das ist ja jetzt vorbei. Man muss ja im Internet heutzutage sofort die erste und beste Nachricht hinausblasen, und dadurch kommen natürlich auch viele Nachrichten auf eine Art und Weise zu uns, die dann vielleicht auch mal gar nicht richtig sind. Also wir haben jetzt quasi keinen Nachrichtenzyklus mehr, sondern wir haben Nachrichten 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, standard über Corona, seit Monaten, jeden Tag. Ja? Und ein Zyklus gibt es nicht mehr, wo jemand Zeit hat zu recherchieren. Und so werden die Menschen natürlich mit Schwachsinn gefüttert. Ja einer dieses Bild, was, was Sie da gerade alle sehen, ähm, hat dieses Bild gepostet und hat gesagt, äh, quasi am Nachdruck ist ein Bombenalarm am, am Wiener Hauptbahnhof, in Wahrheit hat es nur einen kleinen Unfall dahinter gegeben und das war dann die Reaktion von Ö24. Und natürlich hat sich das dann so weitergebracht, dass dann Kassen hat, das ist irgendein Verrückter, der, der quasi irgendein äh, Islamist, der da jetzt den, den Bahnhof wegspringen will. Die Frage ist quasi, die die kommen ja dann nicht mehr an. Da werden ja Menschen gefüttert mit Informationen, die einfach nicht stimmen. Und gegen diesen Berg rennt man jetzt an. Das heißt, auf der Faktenebene kann man eigentlich schon fast gar nicht mehr gewinnen. Dazu kommt diese Geschichte mit den Filterblasen. Das sind im sozialen Medium, Umfeld oder so alle nur mehr das Herren, wo sie selber bestätigt werden. Oder da gehen wir jetzt nicht tiefer rein. Also du wirst dann quasi die... die mir werden natürlich eher Leute angezeigt, die die gleiche Meinung haben wie ich und dadurch fühle ich mich bestätigt, das finde ich super und dann klicke ich gleich noch mehr und irgendwas, was außerhalb meiner eigenen Blase ist, das kriege ich gleich gar nicht mehr mit. Und dahinter stecken äh, wahnsinnig geschickte äh, Algorithmen. Also wenn, wenn jemand von, von Ihnen allen ein, ein Kind hat, was jetzt einen Berufswunsch äh, hat, ich kann empfehlen, Aufmerksamkeitsökonom, das ist seit längerer Zeit jetzt schon ein wirklicher Beruf, wo quasi Modelle entwickelt werden, wie man Leute bei den Stangen haltet, damit man sie dann mit diesem ganzen Schwachsinn füttern kann. Weil diese Modelle, die fördern natürlich das heraus, was am meisten angeklickt wird. Und dadurch werden Menschen dann gefüttert, natürlich mit dem, mit dem Abgrund und Abschaum äh, und der sitzt dann da und sagt das, weil er also haut irgendeinen Spruch raus, weil er einfach monatelang nichts anderes gehört. Und die schauen dann ungefähr so aus. Staat soll den Flüchtling in den Führerschein bezahlen, natürlich auch Volksmeldung. Äh, in Salzburg wird eine Mieterin aus ihrem, ihrem, ihrem Mietshaus ausgekaut. Äh, weil Platz für die Flüchtlinge benötigt wird, natürlich eine Falschmeldung, aber man ist natürlich klar, dass das dann die Dementis dann keiner mehr sieht. Und das Allergeilste ist das, das finde ich am besten: äh, ein gephotoshoppter äh, Lottoschein, 20% Gewinnbeteiligung für die Flüchtlinge. Ja? Das löst ja einen Menschen was aus. und kann ich auf der, und diese Person sagt mir dann: Ich habe das ja gesehen, das haben ja hunderte, tausende Leute geteilt. Und da sollte ich das sagen, ja, stimmt halt nicht. Ja, auf der Ebene kann ich nicht reden. Da ist es viel vernünftiger, wenn man empathisch auf die Menschen zugeht, versteht, dass der mit Schwachsinn gefüttert worden ist, versteht, dass er es vielleicht wirklich schwierig hat. Manche von ihnen haben es wirklich schwierig. Also manchmal habe ich dann Geschichten gehört, ähm, nochmal in Bezug auf das, mit, im Chat quasi fragen, warum denkst du das, ist dir irgendwas passiert, etc. Manchen ist was passiert. Und wenn man zu diesen Geschichten kommt, dann wird es schon viel interessant, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Und eine echte Empathie hast aber nicht, dass man sich hineinstürzt und dann plötzlich die gleiche Meinung wie der hat. Eine echte Empathie hast auch nicht, dass man ihn quasi bemitleidet aus großer Distanz. Eine echte Empathie hast quasi vor allem der dritte Satz mit dem Herzen des anderen fühlen. Und da muss man auch aufpassen, dass man selbst, wenn man sagt, quasi nicht in eine kulturelle Naivität hineinfällt, dass man so tut, als gäbe es gar keine Probleme. Also ich treffe am Menschen, die sagen, sie sind offen etc. und es ist alles super und es ist alles klasse und es gibt überhaupt keine Probleme. Das ist kulturelle Naivität, das ist auch nicht wahr. Es gibt Probleme ja? und das nennt man dann Kulturschock oder Kulturkonflikt. Das ist auch normal, dass es diese Konflikte gibt. Es ist auch normal, dass Menschen an den Stammtischen diese Kulturkonflikte diskutieren und in manchen Dingen nicht einverstanden sind. Und wir ja als Europäer uns überlegen machen, was macht denn jetzt unsere Kultur überhaupt aus? Wenn man quasi hergehen zu sagen, jeder muss anfangen, Wiener Schnitzel zu fressen, das ist nicht unsere Kultur. Hände schütteln beim Corona hat man es gesehen, ist nicht kein wichtiger Bestandteil unserer Kultur. Ein wichtiger Bestandteil auch unserer Kultur ist Respekt oder beispielsweise, dass man gut auf dem anderen Schadschaft schafft, ich schaffe nicht, ja, das sind Werte. Ja? Und die Frage ist, wie die Gesellschaft dann drauf? reagiert. Ja, da haben wir Menschen unterschiedliche Antworten. Manche sagen quasi, die können einfach alle ausgewiesen. Da kann man natürlich der Meinung sein, quasi ist nicht richtig, ist aber sogar noch im demokratischen Rahmen. Das heißt, Teilargumenten, das finde ich auch sehr wichtig, quasi, wenn dann diese Kulturkonflikte äh, diskutiert werden, dann sollte man Teilargumente auch zustimmen. Manchmal haben diese Personen mit einem kleinen Teil oder vielleicht sogar mit einem größeren Teil sogar Recht und das nimmt natürlich wieder ganz viel Druck raus. Und man sollte sich realistische Ziele setzen, ja? ähm, dass derjenige dann hergeht und sagt quasi, ja, du hast recht und ich hab Unrecht, das wird nicht passieren. Zum Erosionsprinzip kommt man später noch was. Ja? Wenn man dann in einer Interaktion ist und die ist halbwegs gelungen und wenn man dann quasi an irgendeinen Punkt kommt und irgendwie selbst so einen Satz sagt, wie zum Beispiel, na alle sind ja nicht gleich, ja? Äh, es gibt ja quasi gute Menschen und nicht so gute Menschen und da gibt es einen kleinen Anteil, die sind böse Menschen und dann kommt, passiert aber immer ganz plötzlich, immer wenn man dann im Recht ist, dann kommt folgendes, was ist mit? Und die tut und tut, die machen das und das, aber, ja, dann kommt immer der Themenwechsel. Also wenn man lieb und freundlich und nett ist, dann kommt der Themenwechsel, ja, weil ich so quasi, ja, aber was ist dann mit die, keine Ahnung, die, die, die Juden von der, von der Westküste, ja, ja, denke um Himmels willen, ja. Klassisch ist dann natürlich, wenn man quasi ein Gespräch aufgebaut hat, dass man Themenwechsel, weil der andere oft noch immer diesem Reflex ist, er will jetzt trotzdem noch gewinnen. Und da halt es für ganz wichtig, dass man das Gespräch wertschätzt, aber diese Sprünge eindämmt. Ich sag zum Beispiel so einen Satz, wenn dieses Jahr kommt, wo ich dann quasi erstens einmal, das JA-War, ist ein Zeichen, dass man eigentlich quasi den Teil schon einmal argumentativ gewonnen hat, auch wenn ich nichts von gewinnen halte, aber dann quasi jetzt weiß es was er dort entweiter muss aber anders hin. Dann sage ich beispielsweise so einen Satz wie, ja, ist total klasse, wie wir jetzt reden und wir jetzt diskutieren, aber ich habe gedacht, wir reden jetzt über XY. Ja? Und da darf ich jetzt gerne noch dabei bleiben, weil wenn wir jetzt quasi anfangen mit den Juden von der Westküste, ja, das, das ist mir jetzt zu Zach. Und es ist total super, mit dir zu reden. Ja? Und ich, ich habe das cool wir kommen irgendwie was weiter, aber äh, quasi das, können wir das jetzt nicht einmal Parken. Das nächste, was ich gerne erzählen würde, ist quasi, manchmal erwischt man jemand, der hat einen totalen Vogel. Also, ich bin auch unfreundlich bei der Bezeichnung von solchen Menschen. Nicht sehr wertschätzend, die weiß. Ja. Ähm, der ist wirklich krass drauf. Der ist wirklich, wirklich krass drauf. Es, man trifft ja hin und wieder einen super Neonazi, das ist total stark. Ja. Ähm, da sollte man im Hinterkopf behalten: erstens, wenn ich mit dem diskutiere, quasi, weit wäre ich vielleicht nicht kommen. Zweitens, vielleicht mache ich mal was ganz, was anderes. Ich mache eine Diskussion fürs Publikum. Weil oft bei diesen Diskussionen gibt es einen, der Lautstock poltert und sie einen Herrn zu. Und ich kann auch eine Diskussion für die Gruppe führen. Wenn ich ruhig bleibe, wenn ich vernünftig bleibe, wenn ich einfach nur mich abgrenze und artikuliert, na du quasi, wenn du daherredest, herredest, das quasi alle, alle, alle ausgeschmissen, erschossen und weiß nicht, was wären, da gibt es oft einmal welche Antworten, die spitzen dann die Ohren. Und das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass so ein wahnsinniger Neonazi seine Meinung ändert, sondern das trägt dabei dazu, dass man Meinungsbilder für vielleicht sieben andere Leute ist. Wenn Sie mal sehen, wie jemand vernünftig, ruhig, vorbildhaft mit jemandem diskutiert, wo Sie selber eh denken, das ist Ihnen zu krass. Und vielleicht habe ich dann viel mehr Meinungen beeinflusst, als ich glaube, wenn ich mal rundherum schaue, wer Härtennutz nutzt. Und wenn wir alle schon glauben, wir sind so gescheit und wir wissen alles besser, ja, warum kann ich nicht beginnen zu lehren? Ich kann ja unter Anführungszeichen Weisheit vermitteln. Was ich zum Beispiel mache, ist, ich führe zum Beispiel gerade diese, weil das alles mit dem Diversity-Bereich zu tun hat, ja, ich kann natürlich konzeptuell quasi denken und sagen, quasi zum Beispiel diese Männer-Frauen-Geschichte, damit wir mal nicht die, die, die, die Ausländer das bemühen, ja. diese Männer-Frauen-Geschichte, ja, da gibt es ja recht stereotype Kasten. So sind Männer, so sind Frauen. Ja. Und wenn man vielleicht versucht, in einfachen Worten, nicht jeder ist die hellste Kerze auf der Torte, es muss auch nicht jeder ein IQ von 500 haben, ja. das ist nicht not, der Mensch ist trotzdem gleich viel wert, ja. Was man ihnen vermittelt, das ist mehr als Skala. Und an den Enden dieser Skalen steht das Konzept von Mann und das Konzept von Frau. Und das kann man ja, wenn man pädagogisch geschickt ist, kann man das ja über viel zum Beispiel in der Schublade denken und in der Almwiesen denken. Von dem rede ich zum Beispiel immer bei solchen Diskussionen. Das eine sind die Laden, so sind Männer, so sind Frauen. Aber schau dir mal eine Wiesen an, da kreuzt sich jede Blume mit jeder Blume und keine schaut anders aus wie die andere. Und wenn ich glaube, ich bin schon so gescheit und ich bin jetzt ja so, so, so, so ein selbstverliebtes, was nicht was, ja, quasi, dann denke ich mir, ja, dann bring halt dem was bei, Wenn du glaubst, du bist so gescheit. Weil gescheit, gescheiter Herrin ist toll, aber Menschen was vermitteln ist vielleicht ein bisschen toller. Und das muss sie auch nicht von oben herab machen, quasi, so, quasi einfach erzählen, wie ich die Dinge verstanden habe, wie sie funktionieren. Er erzählt, wie er sie verstanden hat, dass sie funktionieren. Und ich zuckt dann mit den Schultern und sagt mir quasi, ich finde, meins mein, mein, mein zu überzeugen. Und jetzt komme ich nochmal zur Erosionsgeschichte. Ich merke, wenn Leute, selbst wenn sie erfolgreich mit jemandem diskutieren und eigentlich so quasi, wenn sie länger überlegen, so und quasi so schlecht ist, das gar nicht, dass sie sind immer unzufrieden, weil sie sich zu hohe Ziele stecken. Ein Ziel von so einer Auseinandersetzung, wo alle schon zwar Bier getrunken haben, und ich bleibe echt beim Stampelstischprinzip, oder wo alle aufgehetzt sind von den Nachrichten, ja, das kann sicher nicht sein, dass der sich hinkniert und sagt, ja, lieber Jörg, du bist so gescheit, du hast recht, ich habe Unrecht, du bist so super, ich will auch so sein wie du. Das wird niemals passieren. So, das wird niemals passieren. Mein Ziel bei solchen Auseinandersetzungen ist es immer, in Ihnen das Erosionsprinzip, dass man so einer Meinung, die oft schon sehr gefistigt sind, kleine Risse zufügt, die den anderen zum Nachdenken bringen. Und dieses Nachdenken soll dann dazu führen, dass der Regen den Rest erledigt. Äh, ja? Wir wissen genau, wenn ein Stern einen Riss hat und der Regen ist lang genug drauf, ja? Ähm, dann wird da irgendwann ein ordentlicher Spalt und das geht dann, diese Meinung zerbricht dann irgendwann. Ich bin der, der vielleicht einen kleinen Riss zufügt, aber wenn, er dann zum, wenn das in ihm zum Arbeiten kommt, das Arbeiten ist quasi der Regen, dann schauen wir schon sehr viel besser aus. Ne? So, am Punkt bleiben, nicht springen, Diskussion für die Gruppe, Erosionsprinzip, habe ich schon gesagt. So. Man braucht kein detailliertes Faktenwissen, man braucht nur ein Basiswissen. Man braucht Neugierde für andere Menschen. Man braucht einen Respekt vor andere Menschen. Wir fangen jetzt langsam an zum summieren. Ja? Man braucht Empathie, man braucht Selbstreflexion und man braucht aber auch Ambiguitätstoleranz. Kompliziertes Wort, vielleicht kennt es nicht jeder, Ambiguitätstoleranz ist Aushalten, ein gutes Aushalten, dass die anderen halt anders sind. Es ist kein Affront, wenn der anders anders ist. Und zum Schluss noch quasi, weil ich sage, es geht nichts um, nicht ums Gewinnen, aber es gibt ein Fundament, wie man gewinnen kann, ja? weil wir sind in einem wunderbaren Land mit 8,8267 Mil Millionen Menschen, ich über gesagt Menschen, ja, und das Interessante ist, das ist quasi gehört, ist anderswo auch so, in Österreich ist es besonders schlimm, diese ja über 8 Millionen Menschen, jeder glaubt, er ist ein, der beste Nationaltrainer, besser als der, den wir haben, jeder glaubt, er ist eine Migrationsexpertin, jeder glaubt, er ist eine IT-Fachkraft und kennt sich beim Computer super aus, jeder glaubt geopolitisch, ja, wenn ich im Nahen Osten wäre, dann ich würde das alles lösen, ja. jeder, jeder glaubt, er ist ein besserer Bildungsminister oder Bildungsministerin, weil ich war ja mal in der Schule, jeder ist ein Wirtschaftskapazunder, weiß, wie man das lösen kann. Jeder glaubt, er ist militärfachkundig und jeder glaubt, er ist ein Wir glauben alle, wir sind so schrecklich gescheit. Und das ist aber genau das, wie solche Leute sind wie der Trump. Der glaubt, er kann alles. Was wir viel zu wenig hören, ist folgender Satz. Mit XY kenne ich mich eigentlich gar nicht so gut aus. Und darum ist der König bzw. die Königin des Gewinnens ist natürlich die Frage. Und das hat mir eh super gefallen, dass er auf meinen Vorschlag am Anfang ähm, gleich gekommen ist, quasi, dass man anfängt, Fragen zu stellen. Das ist natürlich das aller, aller Eins ist recht gewiss, wenn jemand anfängt, quasi solche Sätze rauszuhauen und ich fange an, vernünftige, kluge Fragen zu stellen, der redet sich dann eh selbst ins Grab. Das hält keiner durch. So gut kennt sich keiner aus. Und deswegen ist quasi die, die, die Golddisziplin und schön, dass das kommen ist im Chat. Die Golddisziplin ist man einfach, dass man ganz unschuldige Fragen, nicht quasi, das finde ich auch wieder schlimm, wenn man das dann gegen die Person benutzt, sei, den ich Macht den jetzt auch. Ne? Ähm, dass man anfängt, Fragen zu stellen und dann kommt es im Idealfall in einem guten Geiste, dass die Person selber draufkommt, Na, das passt eh nicht ganz. Das ist eh, so ist das nicht ganz richtig. Es sind nicht alle gleich. Ähm, die, äh, die Juden können nicht unbedingt vergasst das ist doch ein bisschen wütend. Man kann so eine Frage stellen wie zum Beispiel, ja, hast du denn die Bilder gesehen aus dem Zweiten Weltkrieg? Weil ähm, wenn er dann ein Holocaust-Leugner auch noch ist, dann quasi solche manche sind auch verlorene Fälle. Ne? Aber quasi, da muss es ja angrausen, wenn ihr die Massengräber sehe. So, eine Minute über der Zeit? Nein! Jo, soweit mein Antwort. Meine Art und Weise, an die Sache heranzugehen, ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten, das ist sehr, sehr produktiv, auch für die Gesellschaft, finde ich, und es ist auch dann um einiges lustiger. Ja. ja, lieber Jörg, vielen lieben Dank für deinen Input. Ich darf an der Stelle gleich einmal euch alle, die ihr noch mit dabei seid, einen, zu einladen, eure Fragen in den Chat zu stellen, wie ihr das auch immer gewohnt seid. Ich werde dann für euch ähm, weiterleiten. Vielleicht ist die erste Frage, kommt zu einer von mir und von meiner Seite. Ähm, okay. Nämlich, die, es ist vielleicht eher eine, eine individuelle Geschichte, aber inwieweit äh, kann ich da auch mit Ich-Botschaften arbeiten? Bei der Argumentation, inwieweit kann ich meine eigene persönliche Meinung zum gewissen Thema preisgeben oder soll ich preisgeben? Und inwieweit soll ich da eher als objektiver, neutraler, äh, ja, wie weit soll ich gehen? Man hängt natürlich vom Kontext ab, ich bin zum Beispiel, wenn ich in eine Schulklasse gehe und ich fange dort an zu diskutieren, bin ich sehr bewusst, positioniere mich politisch absolut in der Mitte und bleibe neutral. Aber es kommen trotzdem von mir ganz viele Ich-Botschaften. Politisch, in, also eine Abgrenzung in Richtung von, von Radikalitäten, ja, sollte ja immer mit Ich-Botschaften äh, setzen. Wenn, wenn ich hergehe und, und sage quasi, äh, wenn jemand sagt, die, die Flüchtlinge können alle ausgewiesen, ja, dann ist das ja demokratisch legitim. Aber wenn einer anfängt zu sagen, die können alle geschossen, jetzt als Beispiel, ja, da fange ich an mit ganz, ganz vielen Ich-Botschaften, das finde ich grauslich, das ekelt mich, das widert mich an, und ich finde quasi, so jemand gehört, jetzt vielleicht nicht für den Satz eingesperrt, aber so jemand gehört für so einen Satz bestraft. Ja? Und da fange ich an, dann Ich-Botschaften zu setzen, die ganz, ganz klar sind in der Abgrenzung. Ja? Bei dem politischen Wirrwarr dazwischen würde ich eher objektiv bleiben. Aber zum Beispiel so, wenn es um Sexismus geht, ja. Ähm, wie sollten man im Hochdeutschen Kante zeigen? Ja? Und da wirklich sagen, da geht es auch um dem, was ich denke. Ich finde das einfach nicht richtig. Äh, mir ist das wurscht, ob du ein Mandal, ein Weibal oder irgendwas dazwischen bist. Ja? Du bist gleich viel wert wie jeder andere. Und wenn einer sagt, äh, eine Frau soll hinterm Herd kochen, etc., ich krieg solche Kabel. Und dann komme ich runter und setze dann trotzdem eine Kante die ich gleichbrutscher. Okay. Ähm, und das ist sicher auch quasi eine Strategie. oder? Wo man sicher auch daran arbeiten muss und sich dessen bewusst sein, sind ja so Totschlagargumente, die man selber vielleicht dann gerne, die in einem, die, die vielleicht gar nicht so als Totschlagargument gesehen wird, aber durchaus den anderen, ja, man nichts mehr kontern kann. Und das gilt es ja bei einer kom guten Kommunikation zu vermeiden. Gibt es da irgendwie Strategien, Tipps, wie ich das vermeiden kann? Man es jetzt auf, auf, auf Totschlagargumente, wie ich es gerade gebraucht habe, äh, das finde ich grauslich und schier und, und, und wahnsinnig. Ein Beispiel, ja. wobei da ist ja, Botschaft drin, das heißt, da kann man ja immer sagen, ja, ich, ich sehe es anders. Ne? Aber trotzdem, ja, so verallgemeinertes, wo es quasi gar keine Antwort mehr gibt. G's. Ich habe jetzt leider kein besseres Beispiel. Nein, nein, ich finde das Beispiel eh gut. Ähm, die Frage ist, ob das zumutbar? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich habe zum Beispiel, äh, ich bin gebeten worden von der Stadtgemeinde Gleisdorf, ähm, wie sich die Identitären dort angesiedelt haben, äh, dass man zum Beispiel im Polytechnikum äh, mit denen, äh, mit, mit den Schülern dort Workshops macht, weil äh, das natürlich ein gutes Feld ist, die haben alle am Moped und die kann man alle gut rekrutieren etc. Ähm, und es ist bei einer der Vorveranstaltungen, eher auf was für Multiplikatoren war, ist einer von den Identitären aufgetaucht. Ja, der wollte so war öffentliche ja. ähm, ich muss auch ehrlich sagen, als jemand, der mit normalen Menschen unter Anführungszeichen sehr gut kann, ich glaube es ist normal, wenn man das sehr gefordert ist. Wenn man sehr gefordert ist im Sinne auch quasi, was ist jetzt noch mein Argument, wenn Anna so wahnsinnig ist? Wir reden jetzt gar nicht von Extremismusprävention, wir reden von Extremismus. Ja. Ähm, für den normalsterblichen Bürger ist da wirklich quasi, will trotz allem eine unfreundliche, also eine freundliche, aber harte Abgrenzung empfehlen. A, insbesondere, wenn andere herumstehen. Ja? Wenn ich mit dem unter vier Augen bin, also wenn da andere zuhören, dann muss ich quasi in dem Moment, wenn er sagt, quasi die Juden, was nicht was, bla bla bla, dann muss ich, dann muss ich, da fällt der Hammer. Das geht nicht anders. Da sind demokratische Grundfesten in Frage gestellt. Wenn ich mit ihm unter vier Augen reden, dann rede ich natürlich ein bisschen anders, weil wozu soll ich Hammer haben. das hilft mir jetzt nicht. Ähm, da würde ich das einfach nur freundlicher formulieren, dass das zum Beispiel jenseits von, von, von unserer Demokratie ist, auch jenseits unserer Wertehaltung, wenn du ein guter Österreicher oder guter gute Österreicherin sein willst, das gehört nicht mehr dazu. Und äh, was ich recht lustig finde, ist zum Beispiel ein Beispiel von einem, einem südamerikanischen Bischof, der aus der katholischen Kirche auserkaut war, weil er zu konservativ ist. Das gibt es auch. Es gibt da viel. Es gibt zu viel Österreicher sein. Ähm, und ich würde dann versuchen, solche Dinge zu vermitteln, aber das würde ich nur im Vier-Augen-Gespräch haben, sobald ich Publikum habe, da der Hammer, weil das lassen wir einfach nicht zu. Und ein gutes Fingerspitzengefühl braucht man sicherlich auch. Äh, Im Chat ist eine Frage aufgetaucht. Äh, wenn in einer Gruppe ein größerer Altersunterschied jetzt herrscht, äh, sollte man eher Gruppengespräche jetzt vermeiden oder, und Einzelgespräche jetzt suchen oder doch auch vor Jüngeren, also 10-11-Jährigen zum Beispiel äh, sprechen? Also wenn ihr jetzt gerade bei so einem Thema zum Beispiel. Ich kann mir erinnern, ähm ähm, ich war mal bei der AG Jugend einmal angestellt, inzwischen beauftragt, war ich angestellt ähm, und da hat eine Mitarbeiterin, die ich sehr schätze, äh, hat äh, einen Workshop gemacht, äh, Holocaust für Volksschulen. Mhm. Ich ist zum Beispiel zum jüdischen Tempel gegangen mit denen und so. und Es ist sehr wohl möglich, und das habe ich bei ihr gesehen, ich kann es nicht ganz so gut, wenn es um die ganze die Sachen geht, weil mir bleibt dann ein Klos im Haus stecken. Ja? Ähm, die, es war sehr, möglich, sehr wohl möglich, wie die das geschafft hat, ähm, in einer kindgerechten Sprache, ohne die großen Grauslichkeiten herzuholen, ja, ähm, ähm, mit Sätzen wie Krieg ist schlimm, wenn wer stirbt, ist es schlimm. Ja? Das ist ganz arg, das muss man auf jeden Fall vermeiden. Die hat das super umgebracht und die Kinder waren begeistert. Die, für die Kinder war es nicht grauslich, aber das ist quasi... Ich merke, mit 10, 11 jährigen geht es schon ein bisschen besser, aber mit 8-Jährigen quasi, boah, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Und ich würde mir auf alle Fälle auch, wenn das quasi so eine Gruppe habe, und das sind zwischen 10 und sagen wir mal 20 sogar, wenn das ein Jugendzentrum ist oder so in die Richtung, ich würde mir auf jeden Fall dann für die Gruppe kann ich dann ganz einfache Botschaften, vielleicht auch in einem Nebensatz für die Eltern dazu sagen, quasi für euch ist das eh klarer oder so, quasi, aber ich sage es mal für die Kleinen, ich würde das wirklich kommunizieren. Ähm, und dann einen Satz bringen, den die 10-11-Jährigen nehmen können und mir dann die Älteren, um die es dann wahrscheinlich auch geht, ähm, einmal herfassen. Gell? Besondert. Okay, danke schön. Gibt es noch Fragen von Herrn Und zwar, ist es auch ratsam, Diskussionen irgendwann abzubrechen? Wenn es, besonders, wenn es um Sexismus geht, bei Männerrunden zum Beispiel. Ähm, sind die Einstellungen ja sehr oft festgefahren und, und, und Ergänzung von meiner Seite, die wickeln sich ja auch auf, ne? also mehr oder weniger, die muss immer, immer Steigerung drinnen haben. Das heißt, diese Einstellungen sind oft festgefahren und da tut man sich schon schwer. Ähm, besonders äh, mit einer Person, die das als ihr Grundrecht als Mann ansieht, diskrimi diskriminierende Haltungen gegenüber Frauen zu haben. Ähm, das heißt auch, da ist es ja in so einem Kontext auch äh, die Empathie recht beschränkt, sagen also, wir mal so, ähm, weil das kann man selbst ja auch schwer nachvollziehen. Das heißt, ist es auch ratsam, Diskussionen irgendwann abzubrechen? Gibt es eine Grenze? Wo ähm, ist das? geht aus? Ich finde es sogar recht, recht ratsam, im richtigen Moment äh, bewusst abzubrechen. Vielleicht gar nicht, weil ich es jetzt brauche. Also ich finde den Kontaktabbruch äh, auch ein Werkzeug. Ähm, ich finde es aber auch, zuerst um, zuerst um das mit der beschränkten Empathie, wenn ich merke, quasi jetzt wird es mir zu viel. Ich kann genau das kommunizieren. Ich kann genau sagen, sagen, quasi, vielleicht, ich würde jetzt fast das, was im Chat steht, wirklich auch vorlesen, quasi. Ähm, ich würde dieser Person dann sagen, du, ich habe den Eindruck, du bist in deiner Meinung total festgefahren, ich komme da jetzt irgendwie nicht weiter, mir tut das auch irgendwie weh. Es ist nichts dabei, wenn man sagt, ich mir so sehr, mir tut es ehrlich weh, wie du Frauen abwertest. Und ich habe jetzt eigentlich, eigentlich keine Lust mehr weiterzureden. Das kann ich sogar machen, wenn es nicht tut oder wenn es noch nicht so arg wehtut. Man muss nicht immer warten, bis man es überhaupt nicht mehr aushaltet und es eh schon fast explodiert. Ähm, ich halte den, den, den Abbruch für ein Werkzeug und den Abbruch auch nötig, wenn es für einen Server nicht mehr geht. Man sollte dann wirklich sagen, nein... Es gibt ja auch Familien, wo zum Beispiel irgendein Opa oder irgendein Papa quasi so festgefahrene Meinung haben und die managen das quasi. Ja, wir, ja, ja, wir lieben uns als Familie, aber über das Thema rede ich mit meinem Papa nicht mehr. Das geht einfach nicht. Mhm. Das heißt, Abbruch durchaus auch, auch okay. Und na, nicht nur okay, sondern oft auch wichtig für mich Server. Oder weil ich mir denke, also ich, ich, quasi, ich kann mich an eine Situation erinnern, quasi äh, wo, wo jemand äh, auch mit einer Coltschnäuzigkeit seine Parolen, also der war gar nicht aufgebracht mit einer Coltschnäuzigkeit. Und ich habe dann gesagt, ich glaube, ich habe es mir gesagt, Papa, ich finde, was du argst voll sagst, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr und bin weggegangen Und das hat auch einen Effekt. Quasi. Der Beziehungsabbruch hat auch einen Effekt. Und ich finde ihn als Werkzeug auch gut. Mhm. Gibt es sonst noch Fragen von euch? Ihr könnt euch sonst auch gerne selbst entmuten und sich selbst stellen, wenn ihr nicht schreiben wollt. Das geht natürlich auch. Vielleicht sonst nur von meiner Seite, wenn man jetzt einen digitalen Raum denkt, wenn ich jetzt auf, ja, auf Botschaften, auf, auf Stammtischparolen, auf Social Media von Personen treffe, die ich kenne, beziehungsweise mit denen ich vielleicht auch. Gut äh, befreundet oder so bin. Ähm, wie soll man da reagieren? Soll man die klar ansprechen? Soll man die öffentlich ansprechen? Soll ich denen eine private Nachricht schicken? Soll ich die persönlich konfrontieren? Also, wie, wie würdest du das machen? Es ist total super, wenn man es dann in die Realität hebt. Also, wenn ich jetzt keine Zeit habe, mich mit dieser Person zu treffen, wegen dem. Ja, ähm, die Leute sind immer ziemlich schockiert, wenn sie auf Facebook was schreiben oder rufe sie an. Das macht sich voll Dadurch wird es ein Stück weit realer, dadurch hebe ich quasi die, den sozialen, den scheinbar virtuellen Raum, weil inzwischen in ja, Wahrheit ist ja der virtuelle Raum auch real, weil wir leben in ja alle, ähm, dann ist das voll baff. Und natürlich ist das, halt, je mehr man von der Mimik, von der Gestik, von der Sprache, desto leichter ist es zu transportieren. Ähm, ich würde jemanden, mit dem ich irgendeine Form von Beziehung ist und habe und wenn wir nur im gleichen Kegelclub sind, würde Personen niemals öffentlich bloßstellen. Das ist ganz schlimm für Leute. Ganz, ganz schlimm. Gibt es ja oft einmal welche, die hauen dann richtig mit der Keule, boah, das, also mit der Beziehungskeule. boah, das hätte ich von dir mir gedacht, etc. Blablabla. Dusch. Ja? Menschen lernen nichts, wenn man Dusch macht. Ähm, und wenn man äh, sowas im sozialen Raum sieht und nachher leitet das Telefon und man sagt dann, du, ich habe auf Facebook das gelesen von dir, dann also schau mal, oh, oh. Eh? Also ich würde es. Generell im Vier-Augen-Gespräch kommt man so, so immer weiter, als wie hm. ich auch ja? Und da ist ein Telefon, setze ich mich hin, rauche rauch eine und, und erzähle dem, dass ich das mit freundlichen Worten, dass ich das nicht okay finde. Ja? Hm. Hm. Äh, Im Chat ist die Frage gekommen, gibt es ein empfehlenswertes Buch zu gewaltfreier Kommunikation? Nicht von mir, aber es gibt Videos. Nämlich, äh, ich bin ein totaler Fan vom, vom Rosenberg. Und ich bin deswegen auch so ein totaler Fan, ich habe ganz weinendes, weinendes Auge, weil ich habe es nicht geschafft, ihn noch live zu erleben, bevor er gestorben ist. Ich hätte ihn so gern gesehen, er ist so eine beeindruckende Persönlichkeit, weil er etwas zusammenbringt, was viele Schreibenden über dieses Thema nicht zusammenbringen. Er kommuniziert zwar gewaltfrei, aber die Botschaften sind nicht immer freundlich. In der gewaltfreien Kommunikation kommt ja vor, dass man seine Gefühle offen kommuniziert. ja, Und der sagt: Ich bin wütend, ich bin angefressen, ich bin das. Und das kann, ich habe noch keinen gesehen, der so gut zusammenbringt. Und wäre mein Tipp: Es gibt total gratis auf YouTube Videos vom Rosenberg, die aufgenommen worden sind, wo wirklich er das Seminar hält. Ähm, dauert halt teilweise eine Stunde. Ja? Ich, ich habe mir jedes, was ich gefunden habe, von denen reinzogen und dort eben war halt mehr gelernt, als wie bei den Fortbildungen zur gewaltfreien Kommunikation, wie der tut, wie der Sprache auseinander glaubt und wie der quasi auch nicht so nette Botschaften gewaltfrei kommuniziert. Das mein, meine Empfehlung wäre, genau, ähm, Rosenberg-Videos schauen. Da muss man halt das Englischen mächtig sein, dass man es wirklich super umgekriegt. Und in dem Moment habe ich auch in den Chat hineingepostet, eben auf YouTube, das Suchergebnis. Da findet man wirklich ein paar, paar Vorträge. Aber da gibt es einige, da gibt es viel zum schauen. Ja. Und ich, ich, mir hat das ehrlich gesagt mehr gebraucht wie die Fortbildungen dazu. Also die, die waren irgendwie, aber obwohl die Fortbildungen gut waren, aber das hat mich noch einmal, noch einmal weiter. Eine mhm. ähm, Frage im Chat ist gekommen, noch einmal zum, zum vorigen Thema Abbruch der Diskussion. Weil ähm, die Frage lautet: ähm, Abbruch der Diskussion als Werkzeug ist gut, sollte man auch ab und zu den Kontakt zu bestimmten Leuten abbrechen? Ähm, die Person tut es eben auch regelmäßig, um ein verhältnismäßig starkes Statement zu setzen. Ähm, aber wo würdest du da die Grenze setzen oder äh, ziehen? Ich meine, das, was ich jetzt, bis jetzt erzählt habe, war äh, ein Stück weit ein bisschen hinterlistig taktisch. Ja. Wie geht man mit Leuten um, es die man gar nicht kennt, wenn man jemanden... Äh, eine echte Beziehung hat, wenn das ein Cousin, ein Arbeitskollege, war. Meine, beim Arbeitskollegen kommt oder Kontaktabbruch so noch viel schwieriger oder befreundet ist oder so, Boah, dann kriegt das ganz eine ganz andere Dimension. Das kriegt eine ganz andere Dimension. Uh, ich habe einmal, ich würde aber nicht sagen, dass man mit Personen, selbst wenn man noch so eng blutsverwandt mit ihnen ist, ähm, Kontakt haben muss. Wenn man Personen, da, da geht es jetzt nicht nur um, um, um Stammtischparolen, wenn mir Personen in meinem Leben nicht gut tun, ernsthaft nicht gut tun, ist es eigentlich angeraten, den Kontakt abzubrechen. Wenn, wie ich vorher gesagt habe, quasi das nur das eine Thema ist, zum Beispiel, dann sage ich halt, ich rede mit dem nicht über Politik und wenn wir über Minigolf reden, dann haben wir uns eh voll lieb und wir haben die größte Gaudi und passt alles. Und über Politik reden ich mit dem nicht oder über Religion nicht oder was. Und dann sagt man einfach jedes Mal, nein, das diskutieren, nicht mit dir fertig aus. Wir kommen da auf keinen grünen Nenner. Das macht unsere Beziehung kaputt. Aber ich bin... Auch, ich habe mal ein Zeitmanagement-Seminar gemacht und da war eine der Zwischenaufgaben, sich von einer Sache, die man macht, die ein Zeitfresser ist, äh, im Leben zu trennen. Ähm, und wir haben vorher ein Seminar gut funktioniert wir haben gut geredet, und gut kommt jemand zurück mit dem Ergebnis, ich werde mich von einer Person trennen. Das ist richtig, richtig wild. Das ist richtig, richtig arg hat dann auch drei Sätze gesagt, warum und wieso, gute Gründe, aber so quasi jetzt, wegen dem ist zum Nachdenken kommen und eigentlich bringt das nichts für mich, das zieht mir nur die Energie, das ist gar, man kann sich auch von Personen auf Zeit oder dauerhaft trennen. Wenn, einem, also wenn, wenn ich einen Freund habe und der ist äh, sexistisch, rassistisch, grauslich, geht mir nur auf die Nerven und ich halte es einfach nicht aus, würde ich auch den Kontakt ganz abbrechen, ich würde es schon auch machen. Es ist hart, es fällt einem schwer, aber es geht. Ich vielleicht ergänzend ein Stück erleichtert geht es wahrscheinlich auf Social Media Kanälen, einfach sich entfreunden, nicht mehr folgen und so weiter. Ja. Sicher auch eine noch leichter, sicher leichtere Möglichkeit. Also. Ich würde aber, das finde ich ganz wichtig, ich würde aber quasi, nennen wir es einmal einen Abschiedsbrief, wenn er auch nur kurz ist, also je nachdem wie die Beziehung ist, wenn das echt nur so eine Facebook-Freundschaft ist, äh, und den hat man ja eh noch einmal im Leben gesehen oder so, ähm, ich würde dem ich, dann halt drei Sätze. Aber quasi, warum das jetzt passiert ist, das hat eine Person verdient, äh, schreibt man. Also, ich habe zum Beispiel letztens an, behalte ich extra, damit die quasi solche Sachen, die da transportiert werden, behalte ich extra, weil das sehe ich sehe ja. Äh, da ist es gegangen um George Floyd ähm, und dann hat er gepostet, äh, wo, wo waren die Demonstranten, als der achtjährige Leo gestorben ist. Ja? Und der Leo wurde von einem Afrikaner vom Zug geschubbt. Ja? Oh, man ist ja natürlich auch nicht richtig, wenn man ein Kind vom Zug schupft, gell? Aber das ist halt so einer, der postet solche Sachen ständig. Wenn ich nicht aus beruflichem Interesse dem noch folgen würde, dann hätte ich dem einfach einen Satz geschrieben: du, das, ich finde das voll krass, was du da postest. Mir geht das einfach zweit. Ich klicke jetzt den Papa-Button. Okay. Lieber Jörg, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input. Es war wirklich großartig. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, wenn ihr aus dem Chat rausgeht, können sie die gerne uns auch äh, schreiben per E-Mail, entweder info.logo.at und wir leiten sie oder stellen den Kontakt zum Jörg dann her. Ähm, ansonsten sage ich, schön, dass ihr dabei wart ähm, bei den Online-Weiterbildungen im Juni. Das war ja halt heute unser letzter Termin für dieses Monat zumindest. Ähm, wir werden euch kontaktieren, sobald wir wieder Infos haben, wie es weitergeht. Ob wir auch im Juli vielleicht noch einmal so ein Format ähm, organisieren. Ähm, wenn ihr Tipps habt für, für äh, Themen, die ihr gerne haben würdet, dann bitte schreibt uns die, entweder in den Chat noch schnell oder auch per E-Mail ruft uns an. Ähm, genau, wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank fürs dabei sein Schön, dass wir wieder alle mit an Bord waren und dabei waren. Wir wünschen euch hoffentlich ein schönes langes Wochenende schon einmal. Also ich hoffe, dass ihr das auch habt und zumindest einen wunderschönen restlichen Tag und macht es gut bis zum nächsten Mal. Ciao.